Damit du gut auf dein Vorstellungsgespräch vorbereitet bist, musst du dich mit der Firma auseinandersetzen. Sammle nötige Infos wie zum Beispiel wo, wenn und mit wem. Bereite dich auf anfällige Fragen vor. Eine Liste mit möglichen Fragen findest du auf justi.ch. Am Tag vom Gesprächs sollst du pünktlich erscheinen. Stell dir vor dein Handy ab, damit es nicht stört. Während dem Gespräch musst du schauen, dass interessiert und freundlich daherkommst. Weitere Tipps zum Thema Vorstellungsgespräch findest du auf justi.ch unter Bewerbungstipps.